an die Rebellen. Dies ist für diejenigen, die die Täuschung und die Lügen durchschauen. Die sich aktiv der Tyrannei widersetzen und ein Leben führen, das von ihrer eigenen Intuition und ihrem Herzen geleitet wird. Sie werden von niemandem beherrscht. Für die mutigen Frauen und Männer, die tapfer ihren Ruf und ihre Beziehungen riskieren, um für das einzutreten, woran sie glauben. Sie mögen zwar tapfer sein, aber sie sind auch selbstlos, intuitiv und bewusst. Sie kümmern sich. Sie lieben. Sie kämpfen. Nicht nur für ihre Freiheit, sondern für die Freiheit aller. An die Rebellen der Welt. Ich sehe euch.